Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Tutorials. Ähm, das, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist nicht das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Das hat Simon Meyer vieracker schon äh, in einem eigenen Tutorial vorgestellt. Ich würde Ihnen ergänzend dazu heute eher zeigen, wie Sie mit der Germanistik und dem Appelsheimer Köttelwäsch systematisch bibliografieren können. Das äh, Wunderwort systematisch bibliografieren bedeutet nämlich nicht, dass man sich an den erstbesten Regalmeter stellt und äh, wahllos Monographien aus einem Regal zieht. Das ist im Moment, da die SLUB geschlossen ist, sowieso nicht möglich, sondern dass sie systematisch alle verfügbaren Titel zu einem Thema aus einer bestimmten Zeit erfassen. Das ist mag nach einer notwendigen Pflichtübung klingen, ist aber tatsächlich für den akademischen Kontext von besonderer Relevanz. Ich würde mit dem sogenannten Eppelsheimer Köttelwäsch anfangen, äh, bevor ich dann zur Germanistik komme. Die Germanistik und der Eppelsheimer Köttelwäsch sind beide sogenannte Referatenorgane, die alle deutschsprachige Literatur oder mit Bezug zum deutschsprachigen äh, Raum und deutsche Literatur erfassen, systematisch und bibliografieren. Also es ist eine Übersicht, eine Bibliografie ähm, aller ähm, Forschungsliteratur zu bestimmten relevanten Themen dies, diese beiden, also Germanistik und Appelsheimer Köttelwäsch, sind eher auch in der Literaturwissenschaft relevant, aber falls Sie irgendwann das Stichwort hören, systematisch bibliografieren, sagen Sie bitte, Sie haben nach Germanistik und Appelsheimer Köttelwäsch bibliografiert, das reicht in der Regel schon aus, um einen Großteil der Literatur abzudecken, zumindest immer zwei Jahre versetzt zu ihrem aktuellen Stand, also möglicherweise ab und an mal auch nur ein Jahr, also so dass Sie bis 2019 alle relevante Literatur erfassen auf diese zwei äh, über diese zwei Bibliografien. Und ich zeige Ihnen heute, wie Sie das mit Citavi ganz äh, unkompliziert lösen können. Noch einmal zur Erinnerung, schauen Sie bitte das Tutorial von Simon Mayer-Vieracker genau zu Citavi an. Ich setze das jetzt voraus, um Ihnen zu zeigen, was die, ähm, man im Wesentlichen damit anstellen kann. Gut, wundern Sie sich auch weiter nicht, ähm, dass ich mich für eine bestimmte äh, Wahl interessiere, der, ähm, äh, der Projekteröffnung. Sie sehen hier Zitavi, die Citavi-Oberfläche, die ist faktisch ähm, neu installiert, das heißt ohne äh, nennenswerten Ballast. Und ich habe für Sie ein neues Projekt angelegt. Ähm, das können Sie ganz einfach hier machen: Datei, neues Projekt anlegen. Und ich werde jetzt eine Autorensuche ähm, anwerfen äh, zu meinem eigenen Namen, denn ich selber weiß am besten, was ich selber publiziert habe und was nicht und was dann dementsprechend in den unterschiedlichen Katalogen fehlt. Recherchieren können Sie über dieses, diese Möglichkeit. Sie sehen hier, dass Sie eine Recherchemöglichkeit haben ähm, in verschiedenen Bibliothekskatalogen. Der Haken an Bibliothekskatalogen ist... In der Regel aber nur so, so, wie es hier zumindest steht, dass äh, nur einen Teil der äh, veröffentlichten Literatur Sie darüber finden, nämlich vor allen Dingen Monographien und teils auch veröffentlichte Aufsätze. Wie Sie aber wissen, ist ein Großteil unserer wissenschaftlichen Arbeit in Aufsätzen ähm, äh, zu lesen und nachzulesen. Deswegen, wenn Sie systematisch zu einem Thema ähm, oder zu einem Autoren bibliografieren, werden Sie mit einer solchen Abfrage nicht sehr viel weiterkommen. Ich starte aber mal vorsichtshalber den Test. Das ist jetzt der gemeinsame Bibliotheksverbund, die Schweizerische Nationalbibliothek, die österreichische Bibliotheksverbund, der Gesamtkatalog und die Deutsche Nationalbibliothek. Also mehr geht eigentlich nicht. Es fehlt jetzt hier an der Stelle noch der Karlsruhe virtuelle Katalog. Den können wir mal suchen. Karlsruhe virtueller Katalog wird nicht angeboten. Den können wir auch darauf verzichten. Also das heißt, ähm, wir suchen mal nach Alexander Lasch. Und Sie sehen, es werden im Wesentlichen in dieser Suche werden insgesamt 18 Titel ab, äh, angegeben, wobei äh, tatsächlich nur in der österreichischen, im Österreichischen Bibliotheksverbund unterschiedliche Titel da sind. Sie sehen schon, es sind einige ähm, Aufsätze mit dabei, ein paar Handbücher. Monografien, ähm, auch die ich zusammen mit Alexander Ziem geschrieben habe, aber ich, meine Bibliografie ist ein bisschen umfangreicher als 18 Titel. Sie sehen also, das Ganze ist nicht systematisch. Können wir schließen und ignorieren. Ähm, wir recherchieren aber nochmal neu und jetzt schon unter Hinzuziehung der, äh, des sogenannten applesheimer Köttelwäsch. Ähm, der ist, äh, wird heute nicht mehr unter diesem Namen ähm, publiziert, sondern das ist die Bibliografie der De zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, BDSL. Und hier empfehle ich Ihnen, dass Sie über das Fachgebiet selbst gehen. Moment. Sprach- und Literaturwissenschaften. Und hier suchen Sie die, den äh, BDSL. Moment. BDSL. Da haben wir sie, die Bibliografie der deutschen Sprache- und Literaturwissenschaft. Fügen Sie hinzu. Das ist der Appelzheimer Köttelwäsch. Damit können Sie noch äh, glänzen und beeindrucken. Ähm, fügen diese, diesen Katalog hinzu. Ähm, hier sehen Sie ihn und wir suchen noch einmal nach dem Autorennamen. Ähm, hier, hier läuft die Anfrage noch. Genau. Und es sind wenigstens noch vier Titel dazugekommen, die wir vorher nicht ausgewählt hatten. Jetzt gehen wir mal äh, hintereinander durch. Wir wählen, wir wählen mal das, das hier ein paar Sachen aus. Das ist eine, ein Sammelband gewesen, ein Aufsatz, die Einführung in die Konstruktionsgrammatik von Alexander, Simon und mir. Dann haben wir hier noch ein Sammelband, noch ein Sammelband, um, noch ein paar Aufsätze. Ja, das ist die HBI von mir. Das ist das Handbuch Sprachen-Religion von Wolf Andreas Liebert und mir. Das freut mich immer sehr, wenn ich das sehe. Hier die äh, Wahrnehmungsdialektologie mit Christina Anders und Markus Hund. Das ist meine Diss. Hier noch ein Artikel. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufnehmen. Eine Rezension, eigentlich unwichtig. Um, und dann haben wir hier nochmal den Aufsatz mit Beatrice Liebig. Und diese Titel übernehme ich jetzt. So, die 17 angekreuzten Titel hätte ich gern. Und jetzt wird Ihnen hier automatisch eine Sammlung angelegt, die Sie dann weiter verwenden können und die Sie dann mit entsprechenden Word-Plugins ähm, integrieren können. Wir gehen mal ganz kurz die Jahreszahlen durch. Der Artikel, die jetzt hier rezipiert worden sind, seien 2010, ähm, eingreifendes Denken ist ein ganz alter Beitrag. Ähm, Logik der Erzählungsammlung ist auch sehr alt. Dann meine Diss von 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.14, Sie sehen schon, 2.16, 2017. So ganz aktiv scheine ich danach nicht gewesen zu sein in den letzten Jahren. Und deswegen kommt jetzt zum Tragen, was im systematischen Bibliografieren in der Germanistik schon immer zum Tragen kam, nämlich dass. Appelsheimer, der Appelsheimer Köttelwäsche und die Katalogverbundsuche nicht ausreichen. Sie müssen unbedingt die Germanistik noch daneben legen und das zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das tun. Okay. Dazu gehen wir auf die Startseite von die Kräuter. Ähm, die, die Germanistik des referatenorgan liegt hier bei die Kräuter und zwar in ganz unterschiedlichen Varianten. Bitte tun Sie sich den Gefallenen und suchen nicht nach Germanistik, sondern suchen Sie bitte nach Germanistik. Referatenorgan und mit dem Germanistik-Referatenorgan ähm, rufen Sie das auf, äh, das Referatensystem auf, das an dem zahllose Wissenschaftlergeneration und Studierende am Papier recherchiert haben. Das können Sie, wenn Sie traditionalistisch ausgerichtet sind, gern tun. Ich würde Ihnen allerdings Germanistik Online, die Datenbank, empfehlen. Und leider ist es so, dass wir in der SLUB keinen Vollzugang zu dieser Datenbank haben, aber brauchen wir auch nicht und das zeige ich Ihnen gleich. Zunächst einmal zum systematischen Bibliografieren ähm, ist es immer hilfreich, sich am Inhaltsverzeichnis der Germanistik zu orientieren und zunächst erstmal zu schauen, ob Sie zu einem Thema systematisch bibliografieren wollen, das in diesem Inhaltsverzeichnis abgedeckt ist. Das heißt, wenn Sie zum Frühmittelalter arbeiten, Schauen Sie doch mal drauf und äh, ob man vielleicht zu einzelnen Dichtern und Denkmälern wichtige Informationen findet, wenn man sprachhistorisch arbeitet. Das ist ähm, anzunehmen. Die Kräuter, die Seite, brauchen Sie immer ein bisschen Geduld. Die Arbeit ist nicht die schnellste Seite. Aber Sie sehen hier, dass Sie systematisch auf diesen Eintrag kommen und Sie sehen gleichzeitig von oben weg äh, geordnet, die aktuellsten Publikationen, und zwar bis 2019. Das heißt, die Lücke in der elektronischen Germanistik ist heute sehr viel kleiner als in der Printfassung, was eigentlich nicht verwundert. Und es ist so, dass die bis zur ersten Woche des Jahres 2020 die Veröffentlichungen bereits in der Germanistik integriert sind. Das zeige ich Ihnen ganz kurz nochmal, weil wir gerade bei Autoren suchen waren, an Meinem Namen. Ich habe das hier schon mal vorgetestet vorhin, damit ich jetzt kein, äh, kein, äh, äh, keine falschen Informationen weitergebe. Und würde das jetzt mal suchen. Moment, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, die Suche bei Kräuter ist echt eine, echt eine Herausforderung. Wir probieren das aber mal so. Wir gehen mal ganz zurück. Und probieren die Suche nochmal so anzuschieben. mal das ja, möglicherweise braucht man echt ein bisschen Geduld aber ich zeige Ihnen hier das letzte ja okay so jetzt ist es so dass ähm, eine ganze Menge an Artikeln tatsächlich hier aufgelistet werden und nicht nur die freilich die ähm, ich als Autor zu verantworten habe sondern zum Beispiel auch Besprechungen von anderen äh, Texten äh, in diesem in der Germanistik selbst, denn die bietet auch Kurzrezensionen an. Okay, also 2019 ein, ein Artikel äh, von mir zum, zur Frage der maschinellen Stilanalyse im Literaturunterricht. Ähm, das ist ein Titel gewesen, der drüben im Äppelsheimer Köttelwäsch oder in der BDSL noch nicht verzeichnet war und auch nicht in den Gesamtkatalogen. Jetzt müssen Sie äh, interessanterweise diese Artikel aber nicht abtippen und mühsam von Hand in Citavi einpflegen, Allerdings, ohne Zugang funktioniert es auch leider nicht, dass Sie sich die Daten exportieren. Das zeige ich Ihnen auch. Ähm, da müssten Sie sich jetzt mit Ihrer ähm, Institution einloggen und auch der Zugang über die SLUB gibt Ihnen nicht die Möglichkeit, ähm, die Informationen zu exportieren. Es bringt Ihnen auch nichts, sich den Artikel zu merken, sondern Sie gehen einfach vor. Sie wählen den entsprechenden Titel aus. Und hier steht dann sowas wie nur zu benötigen, Zugangsrechte, um zum Volltext zu gelangen und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Workaround. Und den sieht man nicht sofort, nämlich hier Zitat exportieren. Zitat, Citavi klingt schon ein bisschen ähnlich, hat möglicherweise äh, dieselbe etymologische, wenn auch artifizielle Wurzel. Und wir würden das Ganze gerne downloaden ähm, im MLA-Standard, der in der Linguistik nicht so ganz unüblich ist können aber auch andere Standards wählen, zum Beispiel das oder die Cite. Hierweise ich wähle jetzt mal die MLA und exportiere das Ganze. Jetzt sehen Sie, wurde ein Download angeworfen mit einer Textdatei ähm, und was es mit dieser auf sich hat, zeige ich Ihnen gleich. Nämlich, wenn Sie diese Textdatei aufrufen, sollte sich automatisch Citavi öffnen und ähm, dann übernehmen wir diesen Titel, den angekreuzten Titel, in welche Liste dahin. Ja, also Sie sehen schon hier, das ist die zweite Liste. Das ist genau der Aufsatz, den ich gerade importiert habe. Vollständig angegeben mit DOI und so weiter und so fort. Und wir machen das, testen das nochmal mit einem anderen durch, damit Sie das, den Import in Citavi direkt sehen. Äh, ich gehe zurück zur Ergebnisliste. <lacht> Und würde, ja, die Kräuter. Okay, probiere vielleicht noch die konstruktionsgrammatischen Zugänge zu narrativen Texten. Ebenfalls ein Text, der mit Alex, den ich mit Alexander Ziem zusammengeschrieben habe. Sie gehen auf Zitat exportieren, äh, wählen dann MLA, Export. Es gibt wieder diese Download-Datei. Und jetzt öffne ich mal Zitavi direkt und greife auf den Download aus einem anderen Fenster zu. Sie sehen dann hier schon die Downloads nacheinander. Ja. Ähm, wähle das an. Das wird geöffnet. Ich übernehme den Titel und dann erscheint er genau hier an dieser Stelle. Ja, also wunderbar. Sofort integriert in die Sammlung. Ähm, und dann haben Sie, wenn Sie das auf diese Art und Weise mit ein wenig Handarbeit betreiben, ähm, die Möglichkeit, eine komplett systematische Bibliografie aus Applezheimer Köttelwäsch und Germanistik anzufertigen. Und zwar, ähm, ich zeige Ihnen das nochmal an der, an der Startseite. Moment, Germanistik Online Datenbank. Wir gehen nochmal direkt zu der Inhaltsseite. Das letzte wöchentliche Update ist ausgeführt worden am 16.03.2020. Heute haben wir den 10.04. Soll heißen, das Ganze ist fast tagesaktuell. fast tagesaktuell. Und damit haben Sie eine Möglichkeit der systematischen Bibliografie. Wenn Sie diese beiden Datenbanken miteinander kombinieren, also Applezimer Köttelwäsch und Germanistik, das Referatenorgan. Warum ist es aus Perspektive der Linguistik problematisch, sich ähm, auf dieses Thema einzulassen? Sie sehen schon, die Germanistik ist ein Referatenorgan, das gern nach literaturwissenschaftlich relevanten Kategorien ähm, sortiert. Ich hätte jetzt zum Beispiel den Beitrag, maschinelle Stilanalyse im Literaturunterricht nicht eingeordnet in Allgemeines zur Literaturwissenschaft, Poetik, Stilistik und Rhetorik. Darum geht es in dem Artikel nicht. Es geht um eine maschinelle Analyse, um, eine äh, um, eine um die Anwendung von korpuslinguistischen Tools für die Interpretation von Texten. Dann konstruktionsgrammatische Zugänge zu narrativen Texten. Hier geht es um Konstruktionsgrammatik und das ist, Karl hat, nur am Rande etwas mit der deutschen Sprache nach 1945 bis zur Gegenwart zu tun. Also das heißt, wenn Sie auf diese Kategorie im Inhaltsverzeichnis gegangen wären, ich hätte nie selbst nach meinem Artikel in dieser Kategorie gesucht. Ähm, auch schön, diese gehören kalt zu geben, K Konstruktionen gehören mit qualitativ, auch eine rein konstruktionsgrammatische Arbeit mit ein bisschen mit sprachhistorischem Einschlag, Deutsch in seiner Gesamtentwicklung, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das heißt, wenn Sie Suchen nach Volltextsuchen arbeiten, ähm, dann suchen Sie bitte hier nach Autoren, ja, die Sie wissen, oder nach Schlagwörtern, die man ähm, tatsächlich möglicherweise im, äh, diesem, äh, in der Germanistik identifizieren kann. Aber aus meiner Erfahrung, der Zugriff über Autorennamen ist sehr viel sicherer. Also besorgen Sie sich eine Einführung systematisch in ein bestimmtes Thema, schauen Sie nach den Autorennamen und bibliografieren Sie systematisch nach den Autorennamen in der Germanistik und im Appelsheimer Köttelwäsch BDSL. Das ist so viel als Tipp ähm, an diesem Tag. Das heißt, wenn Sie in der Literaturwissenschaft oder im Lehramt studieren oder auch in der Linguistik und systematisch bibliografieren wollen, nutzen Sie dazu Citavi, Aktivieren Sie äh, den Appelsheimer Köttelwäsch oder die Bibliographie zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft. Sprach- und Literaturwissenschaft. So rum. Und nutzen Sie vor allen Dingen die Germanistik, des Referatenorgan, über die Kräuter und die Exportfunktion einzelner Titel direkt nach Citavi, damit Sie hier in Citavi eine systematische Bibliographie anlegen können. Dazu brauchen Sie keine Bibliothek, kein Regal. Und das können Sie eher noch zur Inspiration nutzen, wenn Sie systematisch bibliografiert haben und noch den Blick weiten wollen auf das, was im Regal daneben steht. Das kann manchmal hilfreich sein, ist ja aber im Moment leider nicht möglich. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie mit diesem Tipp etwas anfangen können und hoffe, wir sehen uns bald beim nächsten Mal. Ihr Alexander Lasch.